Leute, ich sag nur, es ist komplett eskaliert. 830 Euro der Bonk. Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute kommt was Legendäres, ich sage es euch. Ich bin richtig heiß. Ich war gerade schon drin in diesen Suppen. Wir sind hier nah am Hafen. Ich werde euch heute die Frage beantworten und es lügt nicht, wenn ihr sagt, ihr habt euch nicht schon mal die Frage gestellt. Ich werde das heftigste Steak bestellen. 270 Euro werde ich reinknallen, zahle ich selber aus meiner eigenen Tasche, ich schwör's euch. Tomahawk Steak gibt es noch dazu mit Gold drauf. Und, und, und, Das Dessert alles. Ich habe gerade den Besitzer geredet, wir hauen auf die Kacke. Ich war drin, das sieht aus wie im 8 sterne restaurant Ich werde euch die Frage beantworten. Schmeckt so ein teures Steak. Lohnt sich das? So viel für ein Steak ausgeben. 270 Euro, Skubelbief. Ich habe auch immer nur 20 ausgegeben so. Kriegt natürlich eine ehrliche Bewertung, aber wir werden... Jetzt uns das, das, das Steak erstmal reinfetzen. Na? Das muss man noch dazu sagen. Das ist so ein, also ich würde das als einfach mal sagen, Nobel-Restaurant. Also, das kennt man in Hamburg unter heftigen Steaks. Kobe-Beef haben die da am Start. Oh, Leute, wenn ihr das hört. Oh, also, ja, kenne ich sonst aus dem Fernsehen, Kobe-Beef. Ich sag's euch, habe ich sonst immer nur im Fernsehen gehört. Plus denkt an, Holle 10, immer 10% Abzug mit meinem Code für den direkten Support. Da natürlich immer dran denken für die besten Supplements. Aber davon abgesehen, 50-Euro-Gutschein natürlich wieder am Start. Pinne ich an für irgendjemand random, hau ich in die Kommentare rein für irgendeinen Kommentar und Lasst unbedingt Leute, lasst es mich nochmal wissen. Ich brauche genau jetzt, brauche ich euch für den Daumen oben, der muss glühen und natürlich für die Kommentare. Und jetzt werden wir ordentlich uns das Steak reinschnacken. Ich, ich habe übelst Bock auf Steak, sage ich euch, und das ist selten der Fall. Und jetzt werden wir gucken, ob das wirklich einen Unterschied macht. 250 Euro für ein Steak, das ballern wir uns rein und schauen. Also Leute, wir wurden direkt von Summit in Empfang genommen. Summit, Das ist jetzt kann man sagen, Nobel-Restaurant hier, ne? Tatsächlich, ja. ja. Das sieht auch direkt aus. Guckt euch mal, der rote Teppich ist ja für uns hier. Hier ist extra für euch ausgelöst, <lacht> halt. Nein, guck mal, so, so wird man hier empfangen. Könnte ich dir Auto Autoschlüssel geben und du fährst das in die Garage? In meine, ja. <lacht> das ist kein Problem. Ja, aber so kommt das einen rüber. Glaub mir, hier ist anders. Also um es nochmal in meinen Worten zusammenzufassen. Das sage ich euch mit ganz viel Nachdruck hier am Feuer. Das hast du auch nicht überall. 250 Euro, wenn ich einen 200 Gramm Steak nehme. Wurde mir so gesagt, das kann ich die Aussage treffen. Hier ist eine Kuh draußen. Zieht euch diese Scheiße rein. Ich erwarte hier höchstes, höchste Qualität, ein butterzartes Steak, das mir im Maul zerfällt. Ich sag mal, Jungs, seid ihr hier öfter essen? Entweder ihr seid reich oder eure Eltern sind reich. Nee, er ist reich, er nee. lebt nicht immer ein. Ja, wieso bist du reich? Oder Eltern. Okay, aber warum geht's denn? Das musst du jetzt genau begründen. Warum genau der Laden? Das Highlight, wenn du wirklich hier hingehst, Bortspeise, die Pasta, viel durchprobiert hier schon. Äh. Also würdet ihr die äh, Aussage unterschreiben, besser Laden? Nee, Theos ist der Beste Laden. Ehrlich? Jeder macht es der Service äh. noch ein bisschen aus und so. Äh. Dann, aber. Alles klar, Jungs. Danke euch für die Aussage. Ne? Ciao. Kuss, kuss, kuss, kuss. Also folgendes, Leute. Ich muss noch mal alles so ein bisschen über den Haufen werfen. Tausend Informationen jetzt. Wir sind drin gewesen. Wir werden dick jetzt. Dick bewirtet. Es wird Vorspeise geben. Es wird ein Tomahawk-Stay geben. Ich schwöre es euch mit Gold drauf. Und wir werden das Kobel wie wirklich für 260 Euro ballern. Das ist absolut gehoben. So, also jetzt werden wir an den Start gehen, Leute. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen zügeln mit meiner Lautstärke. Denn das ist hier... Ein ganz gediegenes Ding und wir wollen die Gäste natürlich nicht stören, die zahlen viel viel Geld, um hier essen zu können. Ich würde jetzt am liebsten hier reinschreien, sie werden alle nicht gefilmt, aber das geht nicht. Ich glaube, die wollen in Ruhe essen, aber ich glaube, ich muss mal eben kurz eine Ansage machen, Summit. Wir werden jetzt hier richtig extra schön. die Gäste gucken. Kann ich so eine richtig laute Ansage jetzt machen und sagen, keine Angst, wir pixeln sie alle aus? Ungerne, um ehrlich zu sein. <lacht> das ist die unangenehme Situation gerade? Sei ehrlich. In der Tat ja. ja, ja, ja. Für mich ist es andere Welt, ich schwöre es euch. Wer mich kennt noch von meiner Geschichte, weiß, ich war jetzt nie mit Cash gesegnet, nicht im Traum, wäre ich auf die Idee gekommen, hier hinzugehen, was zu essen. Ich fühle mich wie ein Fremdkörper hier, Sag's euch. Die gucken mich an, als wäre ich ein Mensch zweiter Klasse. Ich bin hier in so einem Art Weinkeller. Ach, wo sind wir hier? ist ist hier ein Weinkeller. Ja, aber guck mal, die Temperatur gleich, ne? Ich habe ja Wein verkauft. Der Beste. Ich war nicht schlecht. Ich muss einfach mal sagen, man muss sich übertreiben. Aber tatsächlich braucht der Wein wirklich eine bestimmte Temperatur womit er auch bleibt, womit er auch weiter reifen kann und womit der Wein auch nicht anfängt zu korken. Mann, Mann, Mann, Mann. Hier, irgendwann sage ich euch, sitze ich hier mit meinen äh, CEOs und, und sonst was mit meinem Geschäftspartner, wird genau hier mein 1 äh, Million Spezial, wenn wir hier feiern, so, Wir steppen hier jetzt noch mal durch. Hier noch ein Eindruck von der Bar. Ne? Wir haben ja auch die Bar am Start. Guten Abend, hallo. Das hat hier ganz viel Charakter, das Ganze. Ich glaube, wir haben genug vom Laden gesehen, wir werden jetzt in die Küche und gucken uns die Zubereitung an. Hier spielt sich quasi die gesamte Produktion an. Oha, oha. Ich kann einfach ganz kurz fragen, das ist unser Kobe-Beef? Das ist Kobe und das ist zum Hat das auch die so 200 Gramm, weil ich zahle das selber. Das hat auch die 200 Gramm. Ja, okay. Ja, ja, muss man ja fragen. Das ist absolut der Shit, kann man sagen, was Fleisch angeht, ne? ja. Die Zuschauer wenn jetzt wieder sagen, ich kenne das. Wir könnten Brüder sein, wenn die sagen. Oh, nee, nee. <lacht> das nehme ich als Kompliment. Wie die Stars sollen wir hier behandelt werden? Gleich richtig mit Vorspeise, Nachspeise, alles drum und dran. Also wir werden richtig, richtig auf die Kakao. Wenn man hier was bestellt, wird das... Fleisch einmal so am Tisch präsentiert, wo wir sitzen. Ah. Dann wird bestätigt, dass wir es wollen. Okay. Dann geht's es nochmal zurück in die Küche, wahrscheinlich es zubereitet. Okay, dann gehen wir mal eben an den Tisch. Man kriegt das Fleisch an den Tisch, bestätigt das da. Will man sie haben? Ja, nein. Und dann werden wir entscheiden. Ich werde einfach mal nein sagen. <lacht> nein, meine ich. Nicht. Wir nehmen das genauso mit vom Ablauf, wie es auch wirklich sein wird. So Leute, jetzt kommt unser Steak hier an den Start. Da haben wir das japanische Kobe-Fleisch. Kommt aus Kobe, die Region nennt sich so. Es sind Wagyu-Rinder, eine ganz besondere Art von Rinder in dem Fall. Die sieht man hier klar und deutlich die Fettmarmorisierung. Und das zieht sich durch das ganze Fett. Das ist tatsächlich genetisch bedingt bei den Rindern. Das macht es so wertvoll, weil die Züchtung einmal so lange dauert wie eine normale Rinderrasse. Und das im Jahr in etwa 3000 Rinder für den weltweiten Bedarf gestartet wird. Das ist absolut gar nichts. Zusätzlich dazu haben wir dann das Tomahawk Steak. Das ist ein Ribeye, auch mit einem Fettanteil. Dann haben wir hier eben den schönen Knochen. Das Stück kommt aus Australien, mit Mais gefüttert, ist ein bisschen süßer. Und wie gesagt, das sind so zwei sehr, sehr, sehr schöne Fleischsorten, die ihr da ausgesucht habt. Und dass man auch so Infos kriegt, ne, mit Australien überhaupt das zu wissen erstmal. Fragt mal ein Restaurant, hat keine eine Ahnung, was das überhaupt ist. Da bin ich gespannt, ob ich das rausschmecke. Also, wir gehen zur Zubereitung. Es wird einfach ein Erlebnis und anders kann man es nicht aussuchen. Für mich ist es gerade besser als jeder Freizeitpark, Besucht alles andere zusammen, das wird krank jetzt. Wenn wir noch zusätzlich zu dem Menü einen Burger haben, weil ich bin burger experte ich würde gerne einen Burger noch kosten. Sehr gerne. Zusätzlich. Wir haben ja? Sehr schönen Burger. Okay. Dänemark drei Jahre hintereinander auf Platz 1 ausgezogen. Habt ihr da auch ein Restaurant oder was? Ja. Die kommen aus Dänemark. Ach, so. Ach so! Ja, dann nehmen wir den Burger noch. Ich bin, würde ich jetzt vorbehaupten, ohne mich hervorzuheben in Deutschland der größte Burger-Experte. Dann äh, freuen wir uns auf deinen Ja. Urteil. ja. ja. Äh, genau. Welche Gasstufe? Medium möchte man? Äh, Medium auch gerne, ja. Also eins zeige ich euch schon mal am Ende des Videos. Lasst uns den Bon geben, ich weiß selber noch nicht, was es kostet. Das ist richtig heftig teuer. Der Summit kommt. Okay, jetzt kommt der Vorspeisenteller, ne? So, exakt. Das sind äh, französische Giraldo ausnahmen Die mm. kommen aus der Ostküste, aus Frankreich. Die sind mit einem Muskel noch an der Schale dran. Dazu haben wir die Austerngabel, das müsst ihr einmal abholen und dann quasi schlürfen. Okay, ich bin gespannt. So, das Ganze ist gelöst. Zwiebel-Vinaigrette. Zitrone drauf. Also, wenn ich ehrlich zu euch bin, das ist jetzt nicht das, was mich direkt umhauen würde, so dass ich es mir bestellen würde. Aber vielleicht werde ich jetzt eher eines Besseren belehrt. Auswand ist ein natürliches Aphrodisier. Ja. Mhm. Ich bin gespannt, was heute Abend abgehen wird, wenn der Sohnemann <lacht> pennt. Leute, ich sag's euch. Ein absolut nachvollziehen, dass man das bestellt. Weil es einfach was Außergewöhnliches ist. Das schmeckt so, wenn ihr die Augen schießt. Ihr seid am Meer, esst irgendwas frisch am Meer. Das ist einfach komplett Augen schließen und genießen. So, wisst ihr? Das ist geil. Ihr seht es, ich nehme ein zweites Ding, das würde ich nicht machen. Es hat was ganz Spezielles. Ihr schließt die Augen, ihr fühlt euch am Meer. Ein bisschen davon quasi, sage ich jetzt mal. Hat dieses Ganze inbegriffen. Und dieses Gericht macht was mit einem. Vielleicht auch, weil man es nicht kennt. Man kennt es nicht. bin am anderen Ort, wenn ich das heiße, Das finde ich geil. Ich sag's euch: das seht ihr immer nicht, aber wir sind hier am Hin- und Her rennen. Dann müssen wir wieder in die Küche, müssen das abfüllen. Dann kommt das Neue. Das ist wirklich Schlag auf Schlag alles. Ach man hat schon drei Kilo Wasser verloren heute. So haben wir das nochmal in der gebratenen Version. Oh ja, guckt euch das an. Das die schöne Beilage. Mhm. Ja. Brokkoli? Dann haben wir, hier Spinat. Dann haben wir ja Spinat, haben butter So, dann darf ich jetzt loslegen. auch steak aus Australien, wie versprochen. She got me going, She loves me. Ich bin so hyped wie ich lange nicht mehr war. Alleine das Brot, ne, das machen die ja auch selber. Kräuterkruste und ein bisschen Salz ist da drauf, ne, Achmed? Keine Scheiße, ich werde für das Brot hier ins Restaurant kommen. Deshalb bin ich so, äh, sag ich mal, Hype und hab viel Erwartung. Bagel haben wir am Start. Ich glaub Brokkoli ist das. Ja, stimmt, das ist Brokkoli irgendwie. Rahmspinat. Dann äh, Tomatensalat, Tomatensalat mit hier. Tomatensalat. Drei Soßen haben wir am Start. Eine Pfeffersoße, Kräuterbutter und eine Bernays. Hausgemachte Pommes auch, ne, also selber die Kartoffel geschnitten, frittiert und so weiter. Ganz verrückt. Ich glaube, das kann nicht sein. Ne? Das ist nicht einfach irgendeine Pommes ohne Seele. Das hat Charakter. Und wenn du reinballst, ganz fein Salzförlaster mit einer süßlichen Note. Würde es sehen, wenn da Zucker drauf wäre. Da ist kein Zucker drauf. Aber ich, hätte ich wetten müssen sonst, hätte ich gesagt, da ist Zucker drauf. So eine richtig liebliche Süße, ganz geil. Ich nehme das hier jetzt einfach mal so frei raus. Einfach lecker. Brokkoli-Traum. Wird jetzt mal sagen, gar nichts außergewöhnliches. Aber eine gute Kombi kannst du dir geil geben. Bei dem hier sage ich euch, ist jetzt nicht so top. Bin ich einfach ehrlich. Zu viel Salz für mich. Nicht außergewöhnlich. Ähm, einfach Käse drauf. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Da liebt man erstmal so ein Pesto drauf. Ein stabiler Salat. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Auch jetzt nicht außergewöhnlich. Einfach lecker. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Herz. Zum schönen Tomahawk-Steak. Und da geht jetzt der Spaß los. Hier haben wir auch noch so ein dickes Stück Fett. Guck mal hier. Ich sage euch ehrlich, da bin ich auch ganz pervers, das Fett sich so weg. Für meinen Vater fand ich immer richtig eklig, wenn ich das gesehen habe als Kind. Warum habe ich zwei Gabeln? <lacht> Aber jetzt gebe ich mir das gerne so. Damit beginne ich auch gute Messer am Start. Also das Fett, ganz verrückt. Ich hätte beinahe gesagt, leicht fruchtig. Ich hätte sogar gesagt, Tomaten dabei fragt mir nicht warum. Also damit will ich einfach sagen, das hat sehr speziellen Charakter. Ich sowas nicht leichtfertig, aber alleine schon dieses Steak, dieses äh, Tomahawk-Steak. Von der Konsistenz kann ich mich nicht erinnern, sowas gegessen zu haben. Ich nehme kein Blatt vom Mund, wenn jetzt etwas nicht so top ist. Weil das hier ist krank. Von der Konsistenz ändert das, wie ich finde, so ein bisschen, wenn man den Mund hat, so richtig magere, aber ganz zarte, von der Hähnchenkeule, wenn man da so reinbeißt und dass im Mund sozusagen zerfällt. Und so fühlt sich das im Mund an. Ich war mein Leben lang immer auf der Suche Steaks und so und habe mich immer gefragt, warum Steaks im Restaurant? Warum ist das nicht so geil für mich? Für war alles Standard. Das hier ist mehr als Standard. Fett zerläuft. Es zerläuft im Mund. Ich auf einmal Flüssigkeit im Mund. Benotung kriegt ihr durchweg von mir am Schluss, aber das im Kombi mit diesem Salz außen. Außen diese Kruste natürlich, die sich durchs Braten gebildet hat. Vorspannen sage ich euch. Für mich nichts Besonderes, nämlich kein Blatt vom Mund. Nichts Besonderes ist aber auch nicht der, der Kerngeschäft. Geht es hin, um Steak zu essen. Das hier ist Endgegner. Das ist irgendwie surreal. Kann man das sagen, Achmed? Ja, 100 Prozent. Ich sag dir, willst du dich einmal neben mich setzen? Damit, ich sag dir so, wie es ist, ich darf kein Blatt vom Mund nehmen bei Essen, Weil ne? sonst machen diese Videos keinen Sinn. Also ich muss ehrlich sein, das muss man die Community wissen. Die vorspannen sind für mich, für mich nichts Besonderes. Außer die Pommes, sind ne? Die sind krank. Ja. Die sind krank. Das ist für mich lecker. Das ist für mich lecker. Kann ich anders sagen? Das fand ich sogar nicht ganz so gelungen. Aber das Steak habe ich noch nie in meinem Leben so ein Steak gegessen. Das ist absolut heftig. Diese Konsistenz, diese, das Sch ja, dieses Spiel von der Kruste außen, dem Fett, was im Mund zerläuft und dieses einfach. Burtagshartes Fleisch, ich weiß nicht, wie ihr das macht. 100 Prozent. Die Soßen isst man ja auch zu dem Fleisch, ne? Genau, ja. Da werde ich jetzt auch noch einmal rein und dann müssen wir schnell das Kobelbeef anfangen. Alles klar. Mach ich danke schön. Jetzt ist die schöne Soße, hier kommen wir nochmal ganz dicht dran, Ahmed. Absolut Geschmacksexplosion. Diese Pfeffernoten durchdringen, würde ich beinahe sagen. Kurz vorbeißen und nicht negativ verstehen. Geil, richtig aggressiv, richtig boom. Süße dazu. Und irgendwo, ich glaube, wir arbeiten mit ein bisschen Alkohol da drin. Pfeffer, Süße, Endgegner. Ich sage jetzt mal die Bernese, die wird man mit Sicherheit nicht auf Steak essen. Frisch, geil, wild. Kräuterbutter auch noch einmal ein Stück. Und dann geht's los zum Kobe. Buddha, Leute, ich danke Gott für diesen Tag. Ich sag's euch, ich liebe Steak ab heute. Ich liebe Steak ab heute. Komm, Kurbel, Bach mit. Ich war beim Thomas aus Kruxzude. Ich habe da auch Steak gegessen, auch 30, 40 Euro ausgeben. Das war nichts. Das ist heftig. Wirklich, das ist heftig. Ich kann es nicht anders sagen. Der absolute Shit, sage ich dir. Also das ist ein Steak, das so habe ich noch nicht gegessen. Er hat mich ignoriert, ne? Die haben viel zu tun, Leute. Muss man dazu sagen, ne? Jetzt kommt das non ultra Ich weiß nicht, wie man das eben toppen soll. Es soll ja dann noch zarter sein, erheblich ja. ne? Ja, ja. weil das muss... Ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt. Was ich immer sage, okay, satt werden und dann eben halt geschmacklich ist immer eine Sache, mhm. aber man kommt auch tatsächlich hier hin für das Erlebnis mhm. und für, diese, für diese Experience, dieser Spaß am Essen. Das ist so, dem. so sage ich es auch immer. Essen gehen muss ein Erlebnis sein, muss in Gedanken bleiben und als schöner Moment. So. Das meine ich. Ich hoffe, es geht weiter so im Programm. Also wir kriegen jetzt sogar Blattgold auf das Kobe Beef. Ich habe auch nochmal nachgefragt, ich hatte Angst irgendwie, dass der Geschmack drunter leidet, ne? Kein Problem, sagen sie. Also das Gold übrigens, 22 Karat. So, das ist Schmalz tatsächlich, Fett aus dem Kobe -Fleisch. Das ah, kommt okay. nochmal oben drauf, das könnt ihr gerne ja. so nochmal probieren. Ja, ja. Ich werde einmal ganz kurz rein snacken. Wie gesagt, das ist reines Fett tatsächlich. Das ist wie ein Mini-Luftballon, der aber eine ganz dünne Schale hat und gefüllt mit Flüssigkeit einfach. Das zerplatzt wie eine kleine Perle im Mund. Leute, dieses Feeling jetzt, dieses teure Fleisch zu essen, das Beste, was man überhaupt kriegen kann, du kannst nichts Besseres kriegen. Es ja, ist tatsächlich so, dass sich der gesamte Biss anfühlt, wie wenn man beim anderen Fleisch auch fett beißt. Das ist ja das ganz Weiche, aber was komplexer geht. Hier ist es so, als wäre alles fett, als würde die einfach nur fett beißen von der Konsistenz. Es ist heftig. Das Gold schmeckt man auch nicht, ne? Hab das zur Info. Ich glaube ich wirklich gar kein Salz drauf. Bisschen Salz jetzt drauf gemacht. Ich brauche es mit Salz, eindeutig. Ohne Salz was ein bisschen verwirrend, weil tatsächlich der Geschmack gefehlt hat. Aber mit Salz auf einmal kommt ein Geschmackserlebnis auf mich zu krank. Das ist heftig. Das ist heftig und da werde ich euch jetzt ganz genau mein Erlebnis schildern. Das Geschmackserlebnis ist eindeutig damit auf den Punkt gebracht, dass man das Gefühl hat, als wäre jemand mit einer Spritze beigegangen, hätte überall noch mal Flüssigkeit reingepumpt. Das ist beinahe flüssig, das Ganze, das ist heftig. Ich fetz mir gerade 270 Euro rein, Ist ne? das Gold schon mitgerechnet? Nee, das ist noch nicht mit drin. Keine Ahnung, was das kostet. Ach, man nimm mal bitte dieses Stück hier rüber und glaub mir mit Salz. Hat Absolut lohnenswert zu testen, weil sowas kennt man nicht. Wenn, man, wenn Leute davon sprechen, das zerläuft im Mund, das zerläuft wirklich im Mund. Allerdings von der Intensität, vom Geschmack einfach so, hätte ich mehr erwartet. Also das Tomahawk, den hat mich auch mehr umgehauen. Ist für mich vom Geschmack her ähm, intensiver, aber auf dem Teppich bleiben. Dieses Fleisch ist krank. Da spricht man einfach vom Geschmack. Und das war barbarmäßig das Kobe. Da kann man kein, kein einziges schlechtes Haar dran lassen. Das war gourmet. Bewertung kriegt ihr am Schluss von mir auch von beiden. Wir testen noch, weil ich Bürgerexperte bin, den Burger eben. Burger am Start, Leute. Burger am Start. Guckt euch den Käse an, Leute. Boah. Die beißen diesen burger wann rein. Es ist wie ein Trampolin, ich schwör's euch, ganz fluffig, ihr beißt da rein und bumm, geht's wieder nach außen. BAM! Schöne Mayo drin, ich weiß nicht genau, was es ist, schön intensiv, schöne Würze, das mag ich. Burger darf nicht fadisch schmecken, das ist genauso wie beim Döner. Zähkfleisch auf dem Döner ohne Gewürz, macht es nicht. Burger muss saftig sein. Frisch vom Grill, diese scharf angebratene Röstung außen, geiler Käse. <lacht> Ich sag euch ehrlich, diesen Burger darf ich eigentlich gar nicht bewerten, weil ich habe mich auf die zweimal Fleisch eingestellt. Ich habe extra erstmal wenig vom Tomahawk gegessen, damit ich fürs Kobe noch fresh bin. Da habe ich mich da dann jetzt quasi satt gegessen. Ess diesen Burger und die Bewertung kann ich eigentlich abgeben, weil die muss ich mir aufsparen. Zu so einmal, wo ich mit Hunger hier reingehe, weil der Burger endgültig ist. So Endgegner, wie ich es nie erwartet hätte. Niemals. Ihr habt süß, sauer, salzig, scharf. Ihr habt alles auf einmal. Ich sage euch so viel. Ich bin in letzter Zeit Smashburger-Fan und habe immer die Aussage getroffen. Ich glaube, das ist die für mich die Königsdisziplin. Das, was ganz oben steht. Aber dieser Burger, guck mal, wie dick der ist. Das ist seit langem mal wieder ein Burger mit dicken Patty. Mit dicken Patty, nicht Smash, der mich vom Hocker haut. Ich bin satt, Leute. Ich muss ein extra Video machen, nur für diesen Burger. Oh, scheiße, Mann. Gern geschehen. Mann, ich darf jetzt keine Bewertung abgeben. Ich mache extra Video dafür. Ich muss das Video abbrechen. Okay, tschüss. Das <lacht> ist nachtisch gleich, wie sollen wir dir noch geben, Alter? Ich muss jetzt den letzten machen, weil meine Frau, die haben keinen Bock, ich den mal Geil, Mann! Ich sag erstmal nichts dazu, bis du deine Bewerbung hast. Ja, ja. Ich sage euch eins, das sage ich euch nur einmal. Dieser Burger, so viel Spoiler ich schon mal, könnte im Burger-Ranking alles gesprengt haben. Aber ich muss die richtige Bewertung raushauen, wenn ich Hunger habe. Also ich kann euch schon mal eins sagen, es wird eine Runde 2 hier im Restaurant geben, 100%. Die haben ja auch noch Dry-Age-Beef und so. Habe ich mal gegessen, Dry-Age-Beef, aber das hat mich enttäuscht damals. Ich möchte mal richtig Gutes essen und davon gehe ich aus. Bei dem, was ich jetzt hier erlebt habe, das ist ein Erlebnis. Das ist ein Traum hier, das ist Abenteuerland. Wir werden ein zweites Video drehen, wo wir auch den Burger nochmal bewerten werden, weil das kann ich nicht machen. Das ist unfair, ich kann es jetzt nicht machen. Jetzt gibt es Schokoladenfondue, es gibt Creme Brûlée und einen saftigen Cheesecake. Er wird es vom, vom, vom Hocker holen, mit Twitter ja. mit, deine Frau? Was hat sie dazu? Ich glaube, hast es einfach nicht. Ach, also ohne zu fragen, das letzte abgenommen? Entschuldigung, Entschuldigung. vielleicht angebracht? Ja, also <lacht> Der schicke ist Clip deiner Frau, ich schwör's dir. So Restaurants wie Hänzer, Melzer. Ich habe da jetzt kein Steak gegessen. Ich es vielleicht für euch nochmal machen und den Vergleich machen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wollt. Aber ich könnte wetten, die können einpacken. Die haben alle großes Maul, aber ich glaube, das hier macht alle Platz. Das haben wir sagt ihm noch, das finde ich sehr interessant. Zum einen, er hat hier viel probiert, selber. Und er ist sehr überzeugt davon. Das hatte ich schon ein bisschen getroffen, auch, dass ich das mit den äh, Vorspeisen gesagt habe. Beilagen, genau. Das hatte ich schon getroffen, ein bisschen, ne? Auf jeden Fall, also wie gesagt, ich stehe hinter den Produkten, hinter denen, das, was wir verkaufen, weil ich das selber auch sehr, sehr gerne. Mm -hmm. Und ja, wenn ich dann immer sowas höre, was ich eben lobpreise und dann die Gäste, dass deren Geschmack nicht ganz getroffen hat, dann macht mich das teilweise ein bisschen traurig. Okay. Ja. Dreierlei Vorspeise. Ich liebe ja Vorspeisen über alles. Ganz, ganz cremiger. Lieblicher Käsekuchen. Fruchtig, säurelastig durch die Früchte. Macht das Ganze nochmal dieses Gesunde, wisst ihr? Mhm. Ganz fruchtiges Eis. Das so Eis war denke ich mal, ja? Ja, weil es ist sehr ähm, frostig ja, und frisch. Erfrischend, wirklich erfrischend. Absolut gelungen. 8,7 Haben wir das überhaupt mit der Kamera nah gefilmt? So habe ich noch zwischendurch gehabt. Danke an Max ja. Ich küsse dein Herz, Bruder. Es wird getragen, ich würde es jetzt mal Butter nennen, lieblich irgendwie. Ich weiß ich kann mir nicht vorstellen, ich, das, ich weiß nicht, ich würde sagen Butter, aber es wird getragen, einfach lieblich, butterig, weich. Dieser Crunch wird durchgehend im Gaumen präsent, unbeschreiblich. Kriegt von mir nochmal so eine 9 von 10. Die Butternote die ganze Zeit präsent im Mund ist, die aber sozusagen fusioniert ist mit der Röstung vom Crème Boulée. Und diese Röstung kombiniert mit dieser Butternote, das habt ihr im Mund. Und das ist vereint in ein Geschmackserlebnis, was ich so nicht kannte. In dieser Kombination, was zu einem Geschmack in sich mit Schokoladenfondue gehe ich mal von aus, wird mich genauso ummachen. Habe ich schon eine Benotung gesagt, ich gebe eine 9,3, muss ich doch so geben. Das ist der, wo so Schokolade rausfließt. Schokoladenfondue heißt das. Ich muss gerade sagen, das ist mm. auch zusammen mit dem Mhm. Sehr speziell. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, auch wenn es nicht als Zitrone an sich rüberkommt, weil es ja auch gebacken ist und ihr nicht mehr dieses frische Zitrone habt. Aber ich würde beinahe, sagen, dass mit Zitrone gearbeitet. Trotzdem sehr frisch und so eine spezielle Note. gibt von mir auch nochmal 9 von 10. Ich muss dazu sagen, ich bin absolut pappsatt. Ich denke mal, die Dinger hätten von mir noch bessere Bewertung bekommen, wenn die nicht so krass satt wären. Wir sehen uns vor der Tür gleich nochmal mit dem Endstand und auch mit der Benotung von den Steaks. Ich sage euch eins nur schon mal, das Gold, wenn das auf, aufs Fleisch kommt, machen die automatisch den doppelten Preis. Ich saß euch, ich schmerzt ein bisschen im Herzen, aber es war es wert. Es war es absolut wert. Wir gucken gleich auf den Bonk zusammen und natürlich die Bewertung, wie gesagt. Leute, ich sag nur, es ist komplett eskaliert. 830 Euro der Bonk. Wir wollten eigentlich 250-Euro-Stack essen. Zum Schluss haben wir den Scheiß vergolden lassen. Alleine für das Ding 560 Euro gezahlt. Ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich eindeutig gelohnt. Ich sage euch, zwar das Kobe ding gebe ich, in Anführungszeichen. 9 von 10, habe ich auch im Video gesagt, hätte ich vom Geschmack noch mehr erwartet, aber einfach dieses einzigartige Feeling, dieses Zerlaufen und das ist einfach individuell mein Geschmack, aber dem Tomahawk. Das kriegt von mir eine 9,8. Ich weiß nicht, wie man es besser machen kann. Also irgendwo wird es gehen. Deshalb die 9,8. Absolut krank. Burger-Video kriegt ihr noch. Da werde ich dann hier nochmal das äh, Dry-Age-Beef testen. Und vielleicht noch was anderes auf der Karte. Absolut krank. Und der Burger wird, glaube ich, komplett in den Rahmen sprengen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke euch, dass ihr immer dabei seid für euren Support. Dass ich da bin, wo ich jetzt bin, durch euch. Das ist einfach so. Und äh, deshalb von Herzen Dankeschön. Und äh, Kuss. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf einen Daumen oben, Kommentar und ein Abo. Und die Glocke an.